Herzlich willkommen in die Runde äh, zu der zweiten Folge der Open Video Lectures zum Thema Co-Science. Mein Name ist Lamatella. Ähm, ich spreche hier gerade von der TIB in Hannover aus, aber anders als beim ersten Mal, falls Sie schon dort eingeschaltet haben, werden Sie sich das vielleicht schon fragen. Sieht es heute ein bisschen anders aus. Heute wird gestreamt und gesteuert von München aus. Wir <lacht> haben die zweite Folge. Thema Literaturverwaltungsprogramme, Dorothea Lemke von der Bibliothek der TU München und Astrid Teichert von der Bibliothek der LMU München gewinnen können. Und das ist wunderbar. Manche werden Sie kennen als Mitautorinnen des Softwarevergleichs Literaturverwaltung, der zu Recht zu dem Thema oft zitiert und verwendet wird. Sie finden übrigens einen Link zu diesem berühmten Literaturverwaltungsvergleich rechts unten in diesem Link-Pod. Der andere Link geht zu dem Kapitel des Handbuchs Co-Science zum Thema Literaturverwaltungsprogramme, auch von den beiden. Und ich möchte, bevor wir anfangen, ganz kurz wieder darauf hinweisen, wie das hier funktioniert. Wir sind viele Teilnehmer, ich sehe jetzt schon, wir sind schon fast wieder 50, beim letzten Mal hatten wir konstant etwas mehr als 60 Teilnehmer dabei. Es wird so sein, dass wir bis ungefähr 14.40 Uhr uns Vorträge anhören. Frau Teichert und Frau Lemke werden sich da die Bälle gegenseitig zuspielen, gewissermaßen. Und ungefähr ab 14.40 Uhr gehen wir dann über in einen Diskussions- und Frage- und Antwortteil. Und damit wir alles berücksichtigen können, was Sie wissen möchten, wo Sie nochmal nachhaken möchten, ist es so, dass wir rechts oben ein Frage- und Antwortfenster haben, das müssten Sie bei sich auch sehen und Sie können Ihre Fragen dort einfach eingeben. Für alles andere können Sie untereinander auch chatten links unten in einem Fenster Chat Literaturverwaltung und ähm, die Besonderheit ist, dass dieses Fenster links unten bei dem Mitschnitt rausgehalten wird so dass Sie dann die Gewähr haben dass Sie mit Ihrem Namen oder anderen persönlichen Dingen dort nicht erscheinen in der Aufzeichnung. Die Vorträge selbst, die Folien und die Fragen und Antworten werden hingegen aufgezeichnet und werden später nach der Veranstaltung als Open Educational Resource sozusagen zur Verfügung stehen. Ja, ich glaube, das war das Wichtigste, was ich jetzt ähm, vorab sagen konnte, sagen musste. Und äh, ja, ich freue mich jetzt gleich weitergeben zu können an Dorothea Lemke. Bitte sehr. Ja, danke schön. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Worum soll es heute gehen? Wir werden beginnen mit dem Thema, wie man Literaturverwaltungsprogramme im eigenen Arbeitsablauf einbauen kann, beziehungsweise wie sie einen gut unterstützen können. Es wird dann darum gehen, wie man oder ob es sinnvoll ist, auch als Latex-User, Literaturverwaltungsprogramme zu benutzen. Wir werden dann einen kurzen Überblick geben, was für Programme es gibt und wie die sich grundsätzlich voneinander unterscheiden. Spätestens dann werden Sie merken, dass es ziemlich viele Programme gibt und dass es gar nicht so leicht ist, das richtige Programm für sich selbst zu finden. Deshalb werden wir auch da nochmal einen, einen Abschnitt dazu machen, worauf man achten kann, wenn man ein Programm für sich aussucht. Und äh, natürlich, es geht ja hier um kollaboratives Arbeiten, ähm, gehen wir dann darauf ein, wie man Literaturverwaltungsprogramme kollaborativ nutzen kann und wo dort die Vorteile, aber natürlich auch die Risiken sind. Genau. Und in dem Diskussionsteil haben Sie dann auch die Möglichkeit, weiterhin jede Menge Fragen zu stellen und ähm, auch gegenseitig Erfahrungen auszutauschen. Ich gehe aber schon mal ein bisschen in das Thema rein ähm, und ich möchte ganz kurz sagen, so wozu dienen Literaturverwaltungsprogramme überhaupt? Um es ganz kurz zu sagen, dienen Literaturverwaltungsprogramme dem Sammeln und vor allem dem strukturierten Sammeln von Quellen? Und äh, dann als zweitem Kernpunkt dem korrekten Zitieren und Erstellen von Literaturlisten. Und das, das wissen wir, hat ja meistens äh, bestimmte Richtlinien, äh, nach denen das dann hinterher formatiert sein soll. Äh, und das ist auch eine... Funktion dieser Programme. Es gibt, wie Sie sehen werden, sehr viele verschiedene Programme und diese Programme haben einen unterschiedlichen Funktionsumfang. Das heißt, die weiteren Funktionen, die ich jetzt nenne, die müssen nicht notwendigerweise in allen Programmen vorhanden sein. Was viele Programme bieten, ist eine Funktion, um auch aus dem Programm heraus in Bibliothekskatalogen und Datenbanken zu recherchieren. Damit ist also eine Titeldatenübernahme sehr einfach. Sie dienen außerdem dem Sammeln und Strukturieren nicht nur von bibliografischen Angaben, also von den Titeldaten eines, einer, einer Quelle, wie zum Beispiel Autortitel, Veröffentlichungsort und so weiter, sondern auch dem Sammeln von, von eigenen Gedanken, von Zitaten, von aber natürlich auch den PDF-Volltexten. Und diese, diese Daten, die kann man dort alle strukturiert äh, organisieren eben. Außerdem kann man die PDFs annotieren, das heißt, Sie können Kommentare machen, die hinterher auch durchsuchbar sind. Einige Programme bieten ein Tool zur Aufgabenplanung ähm, und einige Programme äh, bieten die Möglichkeit, kollaborativ zu arbeiten, das heißt, äh, gemeinsam eine Literatursammlung zu erstellen oder die die Eigensammlung mit anderen zu teilen. Darüber hinaus äh, gibt es Programme, die angeschlossen quasi ein, eine, ein, ein soziales Netzwerk haben, über das man auch sich mit anderen Wissenschaftlern vernetzen kann und, und die Kontakte auch pflegen kann. Ich, ich möchte jetzt damit anfangen äh, zu gucken, wo in Ihrem Arbeitsprozess Literaturverwaltungsprogramme eine Rolle spielen können. Und dafür habe ich eine kurze, sehr einfache Darstellung des äh, wissenschaftlichen Arbeitsprozesses. Es ist also hier, diese Grafik äh, arbeitet also mit fünf Phasen. Es beginnt mit der Themenfindung. Entweder suchen Sie sich selber ein Thema oder es wird Ihnen zugewiesen. Dann folgen erste Recherchen, ein erstes Einlesen in das Thema, um zu gucken, wie der Stand der Forschung ist und äh, wo man da gut äh, das eigene Thema positionieren kann, wo Forschungsbedarf ist. Und sobald das Thema dann äh, formuliert ist, äh, legen Sie vermutlich direkt eine erste Gliederung an. Das heißt, Sie haben inzwischen jetzt also ein Ziel, eine Marschrichtung und können dann mit, dem, mit der zweiten Phase beginnen, mit der Informationsbeschaffung. Die Informationen beschaffen Sie sich wahrscheinlich zum Teil im Internet oder in Bibliotheken. Ein Teil der Daten wird aber mit Sicherheit auch in Form von äh, Versuchen oder Studien selbst erhoben. Diese Daten, die Sie da sammeln, die müssen natürlich ausgewertet werden. Das heißt, Sie lesen, Sie extrapieren, Sie analysieren, Sie werten das Ganze aus und so nach und nach ergibt sich ein Bild, wie sich Ihre Forschungsfrage beantworten lässt. Sobald Sie diese Ergebnisse haben, fangen Sie an zu schreiben. Und mit dem Schreiben äh, kommt natürlich auch immer die Notwendigkeit, die Quellen, auf die man sich bezieht, äh, zu zitieren, zu belegen, woher man die Erkenntnisse hat, die man dort vertritt. Und zu guter Letzt soll diese Arbeit natürlich verbreitet werden. Entweder Sie veröffentlichen über einen Verlag oder vielleicht auch selber direkt im Internet oder vielleicht wird es auch gedruckt in, in einer Bibliothek aufgestellt. Das heißt, ich möchte jetzt darauf eingehen, wo konkret an diesen einzelnen Arbeitsschritten Literaturverwaltungsprogramme eine Rolle spielen können. Und ich muss dazu aber sagen, dass nicht alle Programme alle Funktionen bieten. Das heißt, alles, was ich jetzt hier an möglichen äh, Hilfeszenarien äh, darstelle, das muss nicht notwendigerweise für alle Programme gelten. Wenn Sie anfangen und Ihre ersten Recherchen haben, dann legen sie oder können sie in ihrem Literaturverwaltungsprogramm ihre Gliederung als eine Art Kategoriensystem anlegen. Das hat den Vorteil, dass sie, wenn sie ihre ersten Quellen sammeln, die dort direkt strukturiert ablegen können. Das heißt, sie können die Quellen direkt so ablegen, dass sie sie quasi zugeordnet haben zu den Kapiteln, in denen sie die Literatur später verwenden wollen. Das hat zum einen den Vorteil, dass Sie alle Quellen an einem Ort haben und dadurch einen guten Überblick darüber haben, welche Literatur Sie schon gesammelt haben. Und wenn Sie so ein Kategoriensystem verwenden, haben Sie außerdem immer einen guten Überblick, wie viel Literatur Sie schon zu welchem Kapitel, zu welchem Thema haben und wo Sie vielleicht auch noch weiter recherchieren müssten. Dann gibt es Programme, die ein Tool zur Aufgabenplanung bieten, das heißt, damit lassen sich solche Projekte auch planen, organisieren. Und die Programme, die ein soziales Netzwerk bieten, die kann man durchaus auch dafür nutzen, über dieses Netzwerk Mitforschende zu finden, wenn man das Ganze nicht alleine machen möchte. Wenn es dann daran geht, die Informationen zu beschaffen... Dann haben Sie eben zum einen die Möglichkeit, aus dem Programm heraus zu recherchieren. Das ist allerdings nicht immer sinnvoll und auch nicht immer möglich. Zum einen gibt es Datenbanken, die prinzipiell nicht zulassen, dass äh, ihre Datenbank von Literaturverwaltungsprogrammen äh, durchsucht wird. Zum zweiten ist es so, dass sie vielleicht auch gar nicht die Lizenzen haben, um diese Datenbank zu nutzen. Sinnvoll ist äh, so eine Recherche aus dem Programm heraus immer dann, wenn Sie im Prinzip schon wissen, wonach Sie suchen, schon wissen, äh, von wem ein bestimmter Titel ist und dann über die bibliografischen Daten ganz schnell sich das Ganze importieren können. An dieser Stelle ist vielleicht noch gut zu erwähnen, dass man bei äh, dieser Art der Arbeit mit Literaturverwaltungsprogrammen immer zweigleisig fährt, dass Sie immer die bibliografischen Daten einzeln sammeln und dass in der Regel die Volltexte nie automatisch mit importiert werden, sondern dass das immer ein separater Schritt ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum es nicht sinnvoll ist, eine thematische Recherche aus dem Programm herauszumachen. Der erste Grund ist, dass die Filter- und Suchmöglichkeiten in dem Programm meistens nicht so gut sind wie in der Datenbank selbst. Ein zweiter Grund ist eben, wie schon erwähnt, dass häufig man gar keinen Zugang hat. Und ein dritter, finde ich, der gewichtiger Punkt ist, dass man, wenn man aus dem Literaturverwaltungsprogramm heraus recherchiert, man nicht sieht, ob man äh, Volltexte hat, ob die da zur Verfügung stehen, ob man die nutzen kann. Ähm, und wenn Sie in der Datenbank direkt suchen, sehen Sie das und können diese Volltexte dann direkt runterladen und auch mit dem Datensatz in Ihrem Programm verknüpfen. An dieser Stelle für eine thematische Recherche wäre es also besser, direkt in den entsprechenden Datenbanken zu suchen. Ich habe gerade schon gesagt, Volltexte und bibliografische Daten müssen irgendwie verknüpft werden. Das geschieht auch an dieser Stelle. Und einige Programme bieten außerdem die Möglichkeit, Webseiten entweder als Screenshot oder auch als PDF zu speichern. Wenn es dann daran geht, die Informationen zu verarbeiten, zu analysieren, dann äh, können Sie das zum Teil im Literaturverwaltungsprogramm direkt machen, denn dort gibt es häufig einen PDF-Reader, in dem man nicht nur lesen kann, sondern auch gleich Markierungen und Kommentare anfügen kann. Und das Gute daran ist, dass man die hinterher im Programm durchsuchen kann und man sehr schnell wiederfindet, was man dort damals eingegeben hat. Dann haben wir schon gesagt, Sie lesen jetzt Ihre Literatur, das heißt, Sie werden während des Lesens feststellen, in welchen Kapiteln oder zu welchen Themen diese Literatur äh, sinnvoll ist, wo Sie das, da vielleicht Bezug nehmen wollen. Und das Ganze können Sie jetzt also inhaltlich weiter beschreiben, indem Sie ähm, Schlagworte oder Text vergeben, indem Sie das Ganze in ein Kategoriensystem einsortieren was eben zum Beispiel Ihre Gliederung darstellen kann, indem Sie eigene Bewertungen geben können. Das heißt, Sie können da auch schon für sich selbst bewerten, ist das eine Quelle, die ich weiterverwenden möchte oder nicht. Das können Sie alles an dieser Stelle festhalten und somit für sich schon eine gute Ordnung schaffen. Und ähm, der große Vorteil, dass Sie eben alles an diesem Ort sammeln, ist, dass Sie das im Programm ganz schnell durchsuchen können, dass Sie also hinterher schnell finden, welche Literatur Sie zitieren wollen und ähm, es ist eben so, dass Sie das nicht pro PDF machen, sondern das wirklich dokumentübergreifend machen können. Ich hatte schon kurz gesagt, Sie können nicht nur die Quellen selbst dort äh, sammeln, sondern auch Zitate oder eigene Gedanken, zum Teil auch Grafiken und auch diese können Sie dort in ihrer Struktur einbinden. Das heißt, wenn Sie dann anfangen zu schreiben, haben Sie alles an Informationen, Ihre Quellen, Ihre eigenen Gedanken, Zitate, die Sie vielleicht verwenden wollen, zu einem Kapitel schon äh, gesammelt in einem Blog und können dann direkt anfangen zu schreiben. Außerdem können Sie natürlich den aktuellen Arbeitsstand dokumentieren. Das heißt, Sie können sehen, was für Dokumente Sie bereits bearbeitet haben und auch was Sie vielleicht noch bearbeiten müssen. Bis hierher macht das Ganze wahrscheinlich auf Sie jetzt den Eindruck, dass das ein sehr großer Aufwand ist. Und ich würde selber auch sagen, das ist mehr Aufwand, als wenn Sie jetzt erstmal Ihre Literatur einfach so sammeln. Aber im nächsten Schritt, in der nächsten Phase, wenn Sie anfangen zu schreiben, macht sich das wirklich bezahlt. Denn häufig sind Sie ja in dieser Phase schon so ein bisschen unter Zeitdruck. Und jetzt geht es darum, dass Sie wirklich während Sie schreiben, immer ganz schnell die Quellen wiederfinden, die Sie gerade zitieren wollen. Und äh, da hilft Ihnen natürlich die Suchfunktion. Viele Programme haben ein äh, Word-Add-In oder auch für OpenOffice ein Add-In, mit dem sich ganz schnell die Quellenbelege in Ihren Text einfügen lassen. Und äh, das fügt in den meisten Programmen auch direkt dazu, dass auch das Literaturverzeichnis sofort automatisch erstellt wird und sich mit jeder Quelle, die neu hinzugefügt wird, dann erweitert. Und das Gute an dieser Stelle ist, dass Sie an dieser Stelle noch gar nicht entscheiden müssen, wie Ihr Literaturverzeichnis am Schluss aussehen soll. Sie können erstmal munter zitieren und können ganz am Schluss dann entscheiden, was für einen Zitationsstil Sie verwenden wollen. Und das ist dann wirklich eine Frage von zwei Klicks, mit denen Sie dann die Formatierung für Ihr gesamtes Dokument einheitlich und sauber verändern können. Für die letzte Phase, die Phase der Verbreitung, ähm, spielen eigentlich nur noch die Programme eine Rolle, die so eine Social Software Komponente haben. Dort können Sie zum Teil ein eigenes Forscherprofil anlegen, das heißt, Sie können dort auch Ihre Publikationen veröffentlichen. Und die Forscher, die ihnen folgen, erfahren dann natürlich sofort, was sie veröffentlicht haben. Sie lesen ihre Veröffentlichungen, sie können mit ihnen in einen Diskurs treten. Und dann fängt dieser Kreislauf an, sich zu wiederholen. Diese Forscher werden zu neuen Studien angeregt und fangen dann selber an, wieder zu forschen. Das heißt, wenn man das jetzt noch mal kurz zusammenfasst, was ist jetzt der große Nutzen von Literaturverwaltungsprogrammen? Das sind, würde ich sagen, drei Sachen. Zum Ersten haben Sie wirklich sämtliche Quellen an einem Ort und alles, was Sie da elektronisch haben, haben Sie eben auch elektronisch gut durchsuchbar. Und diese Programme erstellen Ihnen automatisch die Literaturverzeichnis in der gewünschten Formatierung, um das einmal ganz kurz und prägnant zu formulieren. Gut, dann ähm, übergebe ich jetzt an meine Kollegin, an die Astrid Teichert. Die, die wird jetzt ein bisschen darauf eingehen, äh, inwiefern Literaturverwaltungsprogramme im Zusammenhang mit Latig äh, Sinn machen und was es dort an Möglichkeiten gibt. Ja, herzlichen Dank äh, Dorothea und herzlich willkommen äh, auch von meiner Seite, an ähm, Sie alle. Ähm, ja, mein Teil wird jetzt ein bisschen technischer, aber lassen Sie sich nicht erschrecken, so furchtbar technisch wird es auch nicht werden. Ich hoffe, ähm, Sie können alles gut verstehen. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wenn sich Fragen ergeben zu verschiedenen Themen, dann können Sie wirklich gerne den Blog an der Seite nutzen, um einfach schon mal die Fragen zu notieren, die wir dann später diskutieren können während unseres Diskussionsslots. Genau, inwiefern äh, lohnt sich, äh, Literaturverwaltung auch mit LaTeX zu verwenden? Das ist jetzt das Thema, das wir genauer beleuchten wollen. Am Anfang, wenn Sie äh, sozusagen vor Ihrer wissenschaftlichen Arbeit stehen, überlegen Sie sich natürlich, welches Textverarbeitungsprogramm ist besonders gut geeignet für mich, äh, für mein spezielles Anliegen und äh, da will ich Ihnen einfach nur die Möglichkeit eröffnen, dass sich auch mit LaTeX ähm, Zusammen im Zusammenhang mit Literaturverwaltungsprogrammen eigentlich sehr gut arbeiten lässt. LATICH bietet sich immer dann an, wenn Sie naturwissenschaftliche Texte schreiben wollen, ähm, speziell wenn Sie eben mathematische Formeln, äh, physikalische, chemische Formeln haben oder auch Noten zu setzen haben, eignet sich das Programm in ganz besonderer Weise, aber auch wenn Ihr Dokument eine relativ komplexe Struktur annimmt, dann ist Latex eigentlich sehr gut, sehr gut geeignet. Ansonsten Vorteil ist, dass es für jedes Betriebssystem verfügbar ist, also nicht an proprietären Formaten hängen, sondern dass Sie das wirklich frei zur Verfügung stehen haben. Ergänzung zu LaTeX ist dann noch BibTeX, um wirklich das Thema Literaturverzeichnis-Anzeige äh, und automatisches Zitieren ähm, im Zitationsstil Ihrer Wahl noch zu komplettieren. Also Sie sehen, an sich bieten LaTeX und BibTeX als Gemeinschaft schon eigentlich ein äh, rudimentäres Literaturverwaltungs. Programm oder ein System an, ähm, um eben ähm, automatisch auch ans Literaturverzeichnis zu kommen. Ähm das Zusammenspiel ähm, von LaTeX und BibTeX habe ich Ihnen ganz kurz in dieser Folie äh, dargestellt. Also, Sie haben zum einen ähm, Ihre LaTeX-Datei, in der Sie Text schreiben. Sie sehen das an dem Beispiel hier unten. Hier steht Ihr Text. Und in diesem wissenschaftlichen Text wollen Sie jetzt äh, eine Literaturquelle sozusagen zitieren. Und das passiert, indem Sie einen sogenannten BibTeX-Key verwenden, also einen eindeutigen Identifier ein Kürzelchen, das äh, die bibliografische Quelle eindeutig benennt. Ähm, Sie sehen, an meinem Beispiel ist es gewählt, dass es der Nachname in Kombination mit dem Jahr ist. Genau, ähm, ansonsten können Sie sich in Ihrem wissenschaftlichen Natech-Dokument auch noch den Zitationsstil Ihrer Wahl definieren. Also Sie hinterlegen einfach, wie am Ende Ihr Literaturverzeichnis ähm, aussehen soll. Was ein wesentlicher Punkt ist, dass Sie hier auf jeden Fall auch eine Verknüpfung zu Ihrer BibTech-Datei herstellen müssen. Also sprich, Sie müssen den Pfad hinterlegen, hinter der die BibTech-Datei liegt. Wie sieht jetzt äh, diese Bib-Datei aus? Also sie endet auf Punkt Bib. Und enthält sozusagen Ihre komplette Literatursammlung und zwar alles, was Sie eben an beschreibenden Informationen benötigen, den Publikationstyp, den Autor, den Titel und so weiter. Und daneben muss es natürlich, damit wir eine Verknüpfung herstellen können, auch den bip -Tech key geben, der eben, wie gesagt, als eindeutiger Identifier äh, fungiert. So ist also das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Komponenten. Jetzt ist diese WIP-Datei äh, tatsächlich eine reine Textdatei, die Sie natürlich in einem Editor ganz normal editieren können und wo Sie sagen können, okay, als rudimentäre Literaturverwaltung könnte mir das ähm, schon genügen. Ähm, warum? halten wir es jetzt für sinnvoll, dass Sie trotzdem ein Literaturverwaltungsprogramm verwenden. Zum einen bietet das Literaturverwaltungsprogramm, so wie Sie gerade schon gehört haben von meiner Kollegin, natürlich sehr, sehr viele Funktionen zum Sammeln, zum Ordnen, zum Anreichern von bibliografischen Angaben, also nicht nur die, die reine Kerninformation, die harten Fakten, sondern Sie können das natürlich sehr gut auch anreichern und auch sehr schön strukturieren. Der ähm, zweite Punkt ist, dass Literaturverwaltungsprogramme, und da unterscheiden sich die Einzelnen so ein bisschen, sie auch tatsächlich in dem Schreiben ihrer LaTeX-Datei und in dem Erzeugen der bip -Tech datei äh, unterstützen können. Also die BibTech datei können Sie auf jeden Fall aus jedem Programm ausspeichern. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt aber auch Programme, die sich weitergehend unterstützen. Programme, die Ihnen zum Beispiel BIP tech Keys automatisiert erzeugen, so dass Sie die äh, direkt in Ihrem LaTeX-Dokument verwenden können und ähm, Programme, die auch dafür sorgen, dass wenn Sie im Literaturverwaltungsprogramm eine Veränderung an irgendeiner Quelle vornehmen, die automatisch äh, übertragen wird in Ihre exportierte BIP-Tech-Datei, sodass da eine Synchronisation sozusagen automatisch stattfinden kann. Also Sie sehen, die unterschiedlichen Programme bieten Ihnen da wirklich ähm, ganz, ganz verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Ein weiteres relativ technisches Thema ist, wenn Sie ein Literaturverwaltungsprogramm verwenden wollen, das eben auf ein ganz spezifisches Betriebssystem ausgerichtet ist, das aber für dieses Betriebssystem nicht vorgesehen ist oder nicht vom vom Hersteller her vorgesehen ist. Ein Beispiel hierfür ist ähm, ein Beispiel hierfür ist. Citavi, Citavi ist Windows basiert. Ähm, jetzt äh, kenne ich natürlich viele Leute, die sagen, okay, Sie hätten gerne, ähm, dass Citavi auch auf einem alternativen Betriebssystem funktioniert. Da gibt es technisch natürlich Möglichkeiten. Sie haben äh, die Option zu einer Virtualisierung um Citavi zum Laufen zu bringen. Sie müssen bei der Virtualisierungslösung aber immer beachten, dass Sie sich technisch selbst relativ gut auskennen müssen, also mit der Infrastruktur vertraut sein sollten und ähm, je nachdem, in welchem Kontext Sie das nutzen wollen, Sie zum Teil zur Virtualisierung oder ähm, dann also auch zusätzlich ähm, ein Windows, ähm, eine Windows-Komponente benutzen. Benötigen, die dann auch kostenpflichtig ist, so dass dann auf jeden Fall Folgekosten entstehen können. Es gibt aber auch Virtualisierungslösungen, die durchaus kostenlos sind. Ähm, beachten sollte man dabei aber, ähm, dass die Hersteller keine offizielle Unterstützung bieten, wenn sie Citavi und auch andere Literaturverwaltungsprogramme in einem Kontext verwenden, also in einem Betriebssystem, für das sie nicht primär vorgesehen sind. Und zum Zweiten müssen Sie damit rechnen, dass möglicherweise die Stabilität, die Performance oder auch die Kompatibilität beispielsweise mit Word oder mit anderen Programmen sozusagen nicht immer hundertprozentig gegeben ist. Genau ein ähm, ja ein Ausweg, ähm, der sich auf jeden Fall bietet, sind webbasierte Tools. Ein webbasiertes Tool ist natürlich per se plattformunabhängig, von jedem internetfähigen Endgerät aus nutzbar. Sie können Ihre Daten völlig ortsunabhängig halten und sich auch sehr, sehr gut mit anderen Personen austauschen. Das einzige Problem, das Sie haben, Sie müssen natürlich überall, wo Sie sind, einen Internetzugang haben und da eben eine Verbindung herstellen können. Gut. Um welche Literaturverwaltungsprogramme gibt es prinzipiell? Sie haben äh, ja selbst schon angegeben, dass Sie äh, sehr, sehr viele der verschiedenen Programme, die hier angegeben sind, ähm, auch schon verwendet haben. Ich habe in der Umfrage gesehen, also Citavi war der große Renner. Ansonsten ist natürlich EndNote auch noch ein Kandidat, äh, den man häufig äh, verwendet und auch kennt. Ähm, während es natürlich äh, viele weitere gibt, Sie sehen hier wirklich nur einen kleinen Auszug an Literaturverwaltungsprogrammen, die es prinzipiell auf dem Markt gibt und äh, für uns, wir haben so das Gefühl, der Markt entwickelt sich eigentlich weiter und es kommen immer mehr dazu. Wenn Sie sich jetzt wirklich für die Details interessieren, was bieten mir die einzelnen Programme an einzelnen Funktionen, dann lege ich Ihnen wirklich nochmal den Vergleich ans Herz. Da ist Checklistenmäßig wirklich jede Funktion sozusagen abgeprüft und äh, Sie können sich ein sehr, sehr gutes Bild machen, was für Sie und für Ihren, Ihre individuellen Bedürfnisse am geeignetsten ist. Ich möchte trotzdem äh, eine Typologie versuchen, also sprich ähm, versuchen, die Literaturverwaltungsprogramme ein bisschen in Kategorien ähm, zu bringen, damit Sie eine prinzipielle Idee haben, wodurch sich die Programme unterscheiden und zwar ähm, gibt es eben drei Kategorien, das ist natürlich jetzt hier alles nicht so streng zu sehen, ähm, bedeutet natürlich auch nur eine grobe Einteilung der verschiedenen Eigenschaften, ähm, also wie das bei Kategorien eben so ist, eher idealtypisch zu sehen. Genau, also wir haben zum einen ein geschlossenes System. Das heißt also, ich als einzelner Nutzer sammle meine Daten für mich selbst, um sie dann natürlich in ähm, meinen ähm, in meinen Projekten zu strukturieren und auch äh, für meine Publikationen zu nutzen. Beispiele hierfür sind Citavi und EndNote in ihrer sozusagen klassischen Form. Ähm, Öffnen äh, tun sich einige Systeme, wir haben das als halboffene Systeme bezeichnet, ähm, hin, dass ich als Einzelnutzer zwar noch den Daumen sozusagen auf meinen Daten habe, ich aber die Möglichkeit habe, beispielsweise Ihnen, die sich jetzt hier an äh, dem Webinar teilnehmen, ähm, einige Informationen einfach freizugeben, sodass Sie die mit mir zusammen nutzen können. Da wäre zum Beispiel RefWorks ein Kandidat, ähm, der diese Funktionalität bietet. Ansonsten, ähm, in der dritten Kategorie geht die Öffnung dann sozusagen weiter und das ist wirklich so zu verstehen, dass man in einem gemeinschaftlichen Datenpool wirklich Literaturquellen sammelt und aus diesem Datenpool sich dann eben individuelle Sammlungen oder beziehungsweise individuelle Ansichten generieren kann. Da ist ein Vertreter beispielsweise Mendeley, aber wie gesagt, das sind nur Beispiele für die verschiedenen Kategorien. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass zu jedem dieser idealtypischen ähm, Programme sich Alternativen herausgebildet haben, die andere Komponenten mit ermöglichen, sodass äh, man eigentlich so eine ganz strenge Einteilung gar nicht äh, vornehmen kann. Eine weitere Herangehensweise, ähm, wie Sie natürlich ähm, die Literaturverwaltungsprogramme einteilen können, ist, es äh, gibt Kategorien, dass es kostenpflichtige Tools gibt und kostenlose Tools. Sie sehen, dass man hier eben äh, eine Unterscheidung findet und dann zusätzlich die Unterscheidung, muss ich äh, das Programm bei mir auf dem Rechner installieren oder kann ich es installieren. Manchmal äh, möchte man das ja auch, möchte keine webbasierte Lösung verwenden. Oder gibt es eben die Lösung, dass ich übers Internet zugreifen kann, einfach nur ein Login brauche und dann möglicherweise nur noch ein paar Add-ins für Word oder ähm, derartiges einfach zusätzlich installieren muss und möglichst wenig Aufwand sozusagen habe. Ähm, installationstechnisch. Sie sehen, es gibt unterschiedliche Angebote, auch das, was ich schon angedeutet habe. Zu dem klassischen Programm EndNote gibt es eine EndNote Web-Komponente, ähm, die sozusagen beide Aspekte äh, miteinander verbinden. Es gibt rein webbasierte Tools, äh, Viele webbasierte Tools, die kostenfrei zur Verfügung stehen, aber Sie sehen auch die gegenteilige Entwicklung zu Sotero, das als webbasiertes Tool begonnen hat. Gibt es auch eine Standalone-Lösung, die Sie dann auf Ihrem Rechner sozusagen installieren können? Genau, damit mache ich jetzt auch direkt weiter. Also, wie finden Sie das richtige Literaturverwaltungsprogramm für sich selbst? Ein Punkt, den man dabei immer beachten sollte, ist, was habe ich überhaupt für ein Gerät? Also was habe ich für ein Betriebssystem? Gibt es für dieses Betriebssystem, welche Software gibt es für dieses Betriebssystem? Arbeite ich von einem oder von verschiedenen Rechnern aus? Haben diese verschiedenen Rechner vielleicht unterschiedliche Betriebssysteme? Nutze ich vielleicht zusätzlich noch ein Tablet? Soll das irgendwie auch synchronisierbar sein? Und damit schließt sich gleich die nächste Frage an brauche ich eine Synchronisationsmöglichkeit. Dann ist vielleicht auch interessant, immer zu gucken, was nutzen eigentlich meine Kollegen, gerade auch, wenn man mit denen zusammenarbeitet und auf dem Rechner, den sie benutzen, gerade wenn sie an einem Institut sind, ist das häufig nicht immer gewährleistet, haben sie auf diesem Rechner überhaupt admin und dürfen sie dort alles installieren, was sie wollen oder gibt es dort auch Einschränkungen oder bestimmte Vorgaben, was die Auswahl von neuen Programm angeht. Wenn man sich dann die Programme selbst angeht, äh, ansieht, ähm, ist natürlich wichtig zu gucken, welche Programme nutze ich und welche von diesen Programmen sollen ähm, zusammenarbeiten können, also kompatibel sein zu meinem Literaturverwaltungsprogramm. Gibt es vielleicht für diese Programme Add-ins, wie es ja häufig zum Beispiel äh, zum Zitieren bei Word oder auch bei dem Open Office Writer der Fall ist. Oder wenn Sie LaTeX-User sind, brauche ich ein Programm, was eine bip datei immer aktuell hält. Ein weiterer Punkt, der, denke ich, nicht ganz unwesentlich ist, sind die Kosten. Das heißt, gibt es vielleicht an meiner Institution schon eine Lizenz, die ich kostenlos mitnutzen kann? Wenn ja oder auch wenn nicht, gibt es Folgekosten, die entstehen bei dem Programm, was ich gerne nutzen möchte. Also entweder, wenn ich die Institution verlasse, weil ich zum Beispiel mir dann eine eigene Lizenz besorgen müsste oder äh, wenn ich zum Beispiel mehr Speicherplatz brauche ähm, oder ist es vielleicht auch so, dass dieses Programm bestimmte Funktionen nur gegen ein zusätzliches Entgelt anbietet. Ähm, und gerade wenn Sie eine Lizenz äh, haben, ist vielleicht auch interessant zu gucken, ob Updates und neuere Versionen dort schon enthalten sind oder ob man die extra dazu kaufen müsste. Dann, wenn Sie kollaborativ arbeiten, ist wichtig, was haben Sie eigentlich für ein Team, welche Programme nutzt dieses Team. Gerade auch, wenn Sie gemeinsam eine Sammlung erstellen wollen, ist das ja häufig nur möglich, wenn Sie wirklich auch dasselbe Programm benutzen. Wenn Sie mit Kollegen, also ist es so, dass Sie mit Kollegen institutionsübergreifend arbeiten oder arbeiten sie alle an derselben institution das kann noch an anderer stelle dann gleich wichtig werden und welche daten wollen sie überhaupt teilen oder was für rechte sollen diese anderen beteiligten haben wollen sie wirklich zusammen eine sammlung pflegen oder wollen sie sammeln und ihre sammlung anderen zur verfügung stellen das heißt sollen andere bearbeitungsrechte haben oder nur lesende rechte gerade wenn sie dann gemeinsam literatur sammeln ist es vielleicht auch gut zu gucken, gibt es jemanden, der diese Sammlung pflegt? Gibt es einen Hauptverantwortlichen oder besteht die Gefahr, dass das hinterher zu einem absoluten Wust an Literatur wird, einer ungepflegten Sammlung, die hinterher unbrauchbar wird? Denn das wäre natürlich unglücklich. Ein weiterer Punkt, der gerade jetzt immer viel im Gespräch ist, ist die Datensicherheit. Das heißt, überlegen Sie sich, wie sicher Ihre Daten sein müssen. Ist für Sie eine, eine Cloud, äh, ein, ein, ein Speichern in der Cloud möglich oder haben Sie sensible Daten, die Sie dort nicht lassen können? Wenn das der Fall ist, haben Sie Server, äh, auf denen Sie diese Sammlung speichern könnten. Ähm, und haben Sie ein Programm, das es ermöglicht, dass Sie selber einen eigenen Server dort einbinden? Einige Programme bieten das an, bei anderen ist das nicht möglich. Und dann ist natürlich auch wirklich wichtig, ob alle Beteiligten auf diesen Server Zugriff haben. Server Zugriff haben. Last but not least, nicht ganz unwichtig, ist das Angebot an Funktionen. Also was sind für mich absolute Must-Haves? Welche Funktionen muss das Programm bieten? Welche wären nett? Wo recherchieren Sie? Also brauchen Sie eine Recherche aus dem Programm heraus? Wo lesen Sie? Lesen Sie am Rechner, am Bildschirm oder auf dem Tablet, wenn Sie unterwegs sind oder drucken Sie sich vielleicht auch aus? Brauchen Sie überhaupt eine Zitate- und Ideenverwaltung oder sind Sie Mathematiker und denken sich, ja, Zitate sind ja totaler Quatsch? Brauchen Sie eine Aufgabenplanung oder haben Sie vielleicht auch schon ein anderes Tool, was das äh, gut ermöglicht? Was für Import- oder Exportmöglichkeiten brauchen Sie? Und wäre ein Literaturverwaltungsprogramm für Sie ein Tool, mit dem Sie in Kontakt treten wollen zu anderen Forschern? Oder haben Sie da vielleicht auch schon andere Kanäle? Ganz wichtig dabei ist natürlich einfach auch zu gucken, welches Programm Ihnen vom Handling her am besten gefällt. Das heißt, es macht da durchaus Sinn, wenn Sie Programme eingeschränkt haben, das wissen so, vielleicht die drei kämen in Frage, sich die tatsächlich mal runterzuladen oder sich da anzumelden und das wirklich zu probieren, zu gucken, ob alle Funktionen, die Sie brauchen, dort sind, ob Sie die auch finden und ob sich das vom Handling her für Sie gut anfühlt. Die meisten Programme, auch gerade die Lizenzpflichtigen, haben ja auch eine Testversion, eine kostenlose, die Sie zumindest für eine begrenzte Zeit dann auch ausprobieren können. Genau, und an dieser Stelle übergebe ich wieder an Astrid, die nochmal was zum kollaborativen Arbeiten sagen wird. Genau, mein Thema wird jetzt also sein, wie sich Literaturverwaltungsprogramme kollaborativ sehr gut einsetzen lassen, welche Vorteile sie bieten. Natürlich, wenn Sie ein webbasiertes Tool verwenden, ist es ganz wunderbar, dass Sie einen gemeinsamen zentralen Speicherort haben, dass Sie Literatur ortsunabhängig sammeln können, dass Sie national und international kooperieren äh, können. Genau, genau ansonsten ähm, bietet es natürlich die Möglichkeit der Arbeitseinsparung und der Arbeitsteilung. Sie können Doppelarbeit vermeiden, sich mit Ihren Kollegen einfach äh, austauschen und gezielt auch Aufgaben äh, verteilen. Ähm, weiterhin ähm, können Sie, wenn Sie ein Programm haben, das eben Social Network Komponenten nutzt, auch nach aktuellen Forschungsthemen suchen, äh, sich vernetzen mit anderen anhand von Lese- und Publikationsverzeichnissen, anderer erkennen, wo sind die Trends in der Wissenschaft, in welche Richtung äh, geht es, geht die Reise, so dass Sie sich selber orientieren können. Sie haben aber auch die Möglichkeit zum interdisziplinären Austausch, was auch sehr, sehr gut ist, weil Sie einfach sozusagen auf Forschungsgebiete und Themen aufmerksam gemacht werden, die möglicherweise sonst nicht in Ihrem Fokus liegen. Genau, ansonsten gibt es weitere Vorteile, Sie sehen, ähm, was ähm, ja andere äh, Leute publizieren, also ähm Außerdem können Sie natürlich Ihre eigenen Publikationen ein bisschen promoten. Das bedeutet, Sie kriegen teilweise Statistikfunktionen angezeigt, wie werden meine eigenen Publikationen denn rezipiert, wie werden die gelesen. Auf der anderen Seite können Sie natürlich durch Tags, die vergeben werden und Kommentare auch sehen, wie das Thema denn ankommt und wie die Publikation insgesamt ankommt. Sie können sich neue Quellen empfehlen lassen über Recommender-Funktionen die Sie aus verschiedenen sozialen Softwarekontexten kennen und äh, Sie können eben führenden Forschern folgen. Ähm, Risiken sind damit natürlich auch äh, verbunden. Wenn Sie jetzt wirklich ein webbasiertes Tool verwenden, müssen Sie sich immer sozusagen in Abhängigkeit zu dem Anbieter begeben und sich darauf verlassen, dass der sowohl Zuverlässigkeit zeigt bezüglich der Datensicherung als auch bezüglich der Zugriffskontrolle, dass heißt also wirklich nur die Personen Zugang zu den Daten erhalten, die auch wirklich berechtigt sein sollen. Ansonsten ist kollaboratives Arbeiten natürlich, nur so gut wie ihr Team auch tatsächlich funktioniert, bedeutet, es muss man, es müssen gewisse Spielregeln gelten, es muss mit einigermaßen Disziplin und Sorgfalt an die Datenhaltung herangegangen werden, weil sonst haben sie ein riesengroßes Datengrab, in das zwar jeder ganz brav hineinsammelt, aber das dann am Ende letztlich keiner mehr wirklich gut nutzen kann. Ähm, dazu zählen, dass sie sich um eine gute Strukturierung der Daten kümmern müssen. Dazu zählt aber auch, dass sie wirklich die Informationen erschließen müssen, dass sie Regeln aufstellen müssen, wie Dinge erschlossen werden, welche Tags oder Schlagwörter verwendet werden, äh, wie die Regeln aussehen sollen zur Bewertung, damit wirklich jeder weiß, woran er ist und ähm, jeder das auch sinnvoll nachnutzen kann, was der andere eingetragen und eingegeben hat. Zusätzlich ähm, sind noch einige weitere Spielregeln äh, sozusagen zu beachten oder was wir empfehlen würden, ist auf jeden Fall einen Administrator zu benennen, der für die gesamte Datenpflege äh, zuständig sein sollte, der die Erschließungsregeln äh, festlegt und äh, auch überwachen sollte. Ähm, wichtige Komponente ist natürlich immer, man hofft, äh, dass die Anbieter sehr lange äh, die Programme zur Verfügung stellen. Äh, das kann aber natürlich für äh, die dauerhafte, dauerhafte Datensicherung nicht unbedingt immer gewährleistet werden. Deswegen sollten Sie auf jeden Fall darauf achten, dass Sie zahlreiche Exportmöglichkeiten haben, um wenigstens Ihre Rohdaten, die Sie eingetragen haben, in die Programme auch wirklich wieder rauszubekommen und dann für sich selbst archivieren zu können. Ansonsten ähm, ist ein Problem natürlich die Vielzahl der verschiedenen Plattformen. Ähm, die Entscheidung, welche ist da für mich die richtige, welches ist vielleicht auch fachlich die einschlägige, wo kann ich äh, Leuten folgen, die in meinem Wissenschaftsgebiet arbeiten und so weiter äh, nicht ganz einfach zu lösen. Da muss man schon einiges ausprobieren, um da wirklich die richtige Plattform zu finden. Und ansonsten ähm, gibt es natürlich auch Bereiche, in denen Transparenz nicht unbedingt äh, sozusagen erwünscht ist, vor allem wenn Sie mit patentrechtlich relevanten Themen arbeiten, ähm, können natürlich auch aus Ihren Literaturverzeichnissen äh, Rückschlüsse auf Ihre Forschung äh, irgendwie möglich sein, sodass Sie äh, die Daten vielleicht lieber unter Verschluss halten möchten, also für sich selbst nutzen wollen. Genau. Also insgesamt abschließend kann man sagen, dass ähm, Literaturverwaltungsprogramme im Kollaborativen sehr viel Nutzen bringen, ähm, sie eben von den Arbeiten anderer profitieren, sich wirklich effizient innerhalb einer Gruppe organisieren können und auch räumliche Entfernungen sehr gut überbrücken können, aber ich denke, wie in jedem Kontext mit äh, webbasierten Tools, sollten sie einfach kritisch und umsichtig mit ihren eigenen Daten umgehen und sich überlegen, ähm, wie kann ich Daten sichern, äh, wie ähm, kann ich Daten exportieren, zusätzlich speichern und was möchte ich wirklich freigeben.